Das ist Stefan. Er ist 19 Jahre alt und macht bald Abitur. Danach würde er gern weiterlernen, spannende Leute treffen, ins Ausland gehen. Er will studieren. Und er kann auch was. Zum Beispiel Fahrräder reparieren und Spanisch. Aber was soll er damit bloß anfangen? Hoffentlich können seine Eltern ihm helfen. Aber wie? Niemand in seiner Familie hat je studiert. Und finanzieren können sie sein Studium schon gar nicht. Und BAföG? Schon mit Schulden in den Beruf starten? Allerdings sind nur drei von 100 Akademikern ohne Job. Und verglichen mit dem Durchschnitt verdienen sie deutlich besser. Studieren zahlt sich also aus. Ob seine Freunde das schon wissen? Was wollen die eigentlich nach der Schule machen? Ein Auto kaufen? Eine eigene Wohnung? Auf jeden Fall gleich Geld verdienen. Ist eine Ausbildung wirklich der einzige Weg? Gibt es denn niemanden, dem es genauso geht wie ihm? Doch. Und zu zweit ist gleich alles viel leichter. Sogar der lange Weg zur Uni. Aber ob er dafür wohl gut genug ist? Wie soll er ein Studium schaffen, wenn er schon in der Abi-Klausur versagt? Doch sein Lehrer meint, das heißt schon gut genug. Steve Jobs hat sein Studium schon nach dem ersten Semester abgebrochen. Indira Gandhi schaffte den Aufnahmetest für die Uni erst im zweiten Anlauf. Und Einstein hatte ziemliche Defizite in Fremdsprachen. Und sie waren trotzdem viel besser als andere, weil sie an sich geglaubt haben. Na also, an Fahrrädern herumbasteln und Spanisch leben. Das sollte doch reichen für ein Studium. Vielleicht Maschinenbau? Und dann ein Auslandssemester in Spanien. Also los, eingeschrieben und losstudiert. Endlich am Ziel. Aber was ist eigentlich ein Seminar? Sind proseminare nur für Profis? Und muss man für diese Credit Points ein neues Konto eröffnen? Was hat er sich bloß gedacht? Die Uni ist einfach kein Ort für einen wie ihn. Doch da fragt ihn endlich mal jemand, ob er Hilfe braucht. Na klar braucht er die. Er kriegt ja einfach gar nichts auf die Reihe. Oder? So weit hat er es schon geschafft? Hat all diese Stufen genommen? Und ist dabei von so vielen Menschen unterstützt worden. Das will er auch an andere weitergeben. Morgen schreibt Stefan seine letzte Klausur. Dann ist das Studium geschafft. Unglaublich. Der erste Akademiker seiner Familie. Ich bin Stefan. Ich engagiere mich bei arbeiterkind.de, damit sich viele trauen, als Erste in ihrer Familie zu studieren. Das kannst du auch. Und zwar so. Komm mit!